Zehn Gründe, warum du keine fucking Scheiß-Drecksteuer zahlen solltest! Die der bis hier Steuern zahlt, hat eh schon verloren, also macht das Video eh keinen Sinn! Eins, Steuern zahlen nee, macht nee, hässlich! Ich zahle keine Steuern, also schaut mich an! Ich bin der Beweis! Ich bin wunderschön, oder? Schaut mir in die Hackfresse! Ich bin der Beweis und ihr seid nur alle da! Nah. Ich steuern zahlen macht einfach überhaupt keinen Spaß! Pass auf dich einfach mit mir aus der verfickten Plastikflasche! Oder hast du damit ein Problem? Drei! Sag Hallo zu Markus Rühl! Hallo Markus Rühl! Buntes Trier! Nicht mit mir! Vier, vier, vier! vier das bin ich, wenn ich keine Steuern zahle! Bum, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Fünf Milchprodukte! Von den besten Buttersorten, die es gibt. Also, weil ich mag Butter. Sechs wenn du Steuern zahlst, dann komme ich zu dir nach Hause und schrei dich an, dass du keine Steuern zahlen sollst. Sieben, der stinkt ja für keine Steuern, also machst du das auch nicht. Entwickeln wir uns einfach zurück und zahlen einfach keine Steuern mehr. Ach, die Mongolische invasion war eine steht alles in der Bibel! Jede Stunde, an jedem Tag! Game over Furries, we got God on a... 9 Drachenlots <lacht> Kann keine Steuern, also machst du das auch nicht! Zehn. The world. Wenn euch das Video überzeugt hat, kann ich Steuern mehr zu zahlen, dann zahlen kann ich Steuern mehr! Das ist <lacht> extrem! Radikal! Morse!